Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Mein Name ist Random Life und das erwartet euch heute in diesem Video. Wir befinden uns hier in einem Bauwerk der Maginot-Linie und das Interessante, diese Anlage wurde nach dem Krieg noch von der NATO benutzt und dementsprechend ist sie in einem guten Zustand. Ich wünsche euch viel Spaß in dem Video. Hey Leute, was geht ab? Wir befinden uns heute hier an der französischen Maginot-Linie. Und zwar suchen wir gerade den Eingang, den Mannschaftseingang. Und dann werden wir ungefähr 40 bis 50 Meter nach unten gehen und uns das gesamte Bauwerk anschauen. Ich denke, dass wir so drei bis vier Stunden unterwegs sind. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir dann alles gesehen haben. Denn das ist eins der großen Ouvrage. Ich bin mal gespannt, was uns heute alles erwartet. Seid gespannt! Ja, das steht aber ein Auto mehr, um ja, aber halt aufgebrochen. Mega, oder? Ho, ho, ho, ho. Ich denke eine Kaserne. Geh da noch. Geh, geh, geh, geh, geh. Das sind die Geschütztürme, da geht, die sind wir gleich von unten. Die konnten hochfahren und dann waren verschiedene Bewaffnungen drin, von MG, Beobachtung, äh, Granatwerfer, aber auch große Geschütze. Boah, ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, Also sind das auch Bunker hier oder was ist das? Da wir, wo wir uns jetzt gerade drauf befinden, hier drunter ist Beton. Das sind die Bauwerke, wo wir später nach oben gehen. 40 Meter, 50 Meter. Oh ja. Das ist ein Eingang anscheinend. Der war aber. Mir sogar mit Strom. Ja. heute wie am schnürchen aber dass das war so unterirdisch wie groß groß Das Rottchen drehen, Radchen nach links drehen, 90 Grad. Drehen, doch, da ist ein Rad dran. Ja. Wie seid ihr denn hier durchgekommen? Jetzt haben wir noch die Lautsprecher am Start. Das ist eine Beobachtungskuppel. dass wir die Masken mitgenommen haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ihr glaubt es nicht. Ein riesiger Monster. Wie für diese Turbolader. Oder zwei, eins, zwei. Und da vorne haben wir noch einen. Notstromaggregat. Ja, vier Stück haben wir insgesamt hier auf der Etage. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Zylinder. Häufig wurden Schiffs oder Diesel, äh U-Boot-Aggregate genutzt. So, das ist der Rotor und das ist der Stator. Hier müsste eigentlich auch noch Kupfer drin sein, warum sie das nicht mitgenommen haben. So, was haben wir hier links? Alles zerstört. Alles zerstört. Und man muss aufpassen, dass man nicht irgendwo reinfällt. Oh, hier haben wir noch. Was haben wir hier? Das sind doch auch Motoren, oder? Kannst leider nicht erkennen. Wirst du später noch sehen? Schön, dass ich finde das richtig krass hier. Ja, und hier sehen wir die ehemaligen Munitionskisten. Hier waren die, ich denke 7,5 cm Artilleriegranaten gelagert. Ziemlich viele Kisten sind hier noch zu sehen. Das hier an der Decke sind sogenannte Laufkatzen. Die Laufkatze ist nicht mehr vorhanden, aber die Schienensysteme kann man noch sehr gut erkennen. Und wir gehen weiter in das Bauwerk hinein. Das, was der Olli sich da gerade anschaut, ist der Aufzugsschacht. Ich denke, es sind ungefähr 35 bis 40 Meter, die wir derzeit unter Tage sind. So, meine Lieben, das ist die sogenannte Munitionsschnecke für die leeren Hülsen. Nach dem Schießen sind die Patronenhülsen hier runtergerutscht und wurden unten gesammelt und recycelt. Asthma und mit dieser schlechten Luft definitiv nicht so cool hier hochzulaufen. Aber wir sind jetzt im Kampfblock drin, auch wieder die für die Munition, falls es sich mal verhakt hat hier auf den Rollen, konnte man in jedem Segment dran. Puh. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie laut das gewesen ist. Das ist eigentlich gewesen sein. Oh. Ja. Ja, Guck mal hier, Olli. Oh, da ist die für Ja, da ist ich will die für Soll will die Emily noch rein? Äh, nee, nee, die hat ja eh kleinere. Ist noch ein Lampenschirm? Olli, versucht mal das Ding zu drehen. Hier hängt noch Werkzeug. Geil. Hier hängt noch Werkzeug? Ja. Du meinst die Abbildungen sind da? Nein, nein, nein, hier hängt noch was. Da hängt noch ein Zeug. dein Ernst. Das hast du echt gesehen. Das hast du noch nie gehabt. Soll ich euch die Funktionsweise gleich erklären? von diesem Geschütz leuchtet mal richtig hell oder geht mal her ich... Geh mal her so wir finden uns jetzt im Zwillingsgeschützturm das ist eine Kanone und man sieht wie eng es hier drin ist das ist Dolly und hier kommt noch die Lisa und die haben zwei Leute drin gearbeitet und hier sehen wir die Station wo die Höhlen reingefallen sind und hier ist der Verschluss, wo die Kanone ist. Ja, das stimmt. Nochmal im Emily, was? Das ist kein Kino. Wisst ihr, was das ist? Lagebesprechung. Das ist Lagebesprechung. unvorstellbare Größen